Und jetzt der absolute Horror. Wir sind beim Kapitel Normalverteilung und wir haben hier eine Aufgabe, die Normalverteilung und lineare Gleichungssysteme verbindet. Bei einer Produktionsmaschine hat man festgestellt, dass die Standardabweichung von der Erwartungswert linear abhängig ist. Die Standardabweichung Sigma ist der Mittelwert durch 200 plus 8. Wie viel müssen Standardabweichungen wartungswert sein, damit 99. der Produktion oberhalb von 445 Gramm bleibt? Sagen wir mal, ja. Das ist eine Produktionsmaschine vom Brot zum Beispiel, ja. Und das muss jetzt hier die Voraussetzung sein für die Qualitätssicherung der Firma. Hm? In der Tabelle befindet sich der zu 0,99 nähere Wert. In der Tabelle über die Standardabweichung 0,99. Hm, da sollte hier dazwischen sein. Und das ist 2,30, Das ist der Wert der näher ja, zu gefragte zum gefragten ist ja. also von diesem wert plus 2,3 mal 3 mal die standardabweichung muss der mittelwert sein hm? also wir finden uns jetzt und den mittelwert also von hier 2,33 mal die Standardabweichung sein. Hm? Wir wissen noch nicht, wie viel diese blöde Standardabweichung ist. Also, das wäre jetzt hier. In der standardabweichung 445 wäre da hier unten und wir suchen diese stelle hier und äh, es ist hier gegeben die standardabweichung hängt von dem mittelwert linear ab und wenn wir jetzt diese zwei gleichungen kombinieren, wir haben zwei lineare Gleichungen mit zwei unbekannten Sigma und Q. Das könnte ja auch A und B sein, ist eh egal. Ja? Und wenn man das jetzt in irgendeinem Gerät wie Georgiebra oder wenn man das auch selber so kann, noch besser oder noch schlimmer, keine Ahnung, dauert es länger, mit Georgiebra geht es ganz schnell. Wenn man das dann so hier diese Gleichung gibt, ist die Antwort vor den Mittelwert 469 ungefähr, und von den Standardabweichungen 10 Gramm. Das können wir auch so runden in diesem Fall. Und somit haben wir eine Aufgabe gezeigt, die Normalverteilung und lineare Gleichungssysteme kombiniert. Hm? Kombinationsaufgaben. Ja, wenn man beides versteht, sollte es eigentlich nicht so schwer sein. Wie auch immer. Danke sehr.